Mein Name ist Katri Pröbster und ich arbeite jetzt seit fast zwei Jahren mit dem Unternehmen Forever Living zusammen. Und ich habe mich ganz bewusst für Forever entschieden, weil sie sehr, sehr wertschätzend mit ihren ganzen Partnern umgehen, weil es Produkte gibt dort, die sowieso jeder in seinem Haushalt hat, nur noch nicht in dieser hervorragenden Qualität und weil der Vergütungsplan alle Rahmen sprengt und wirklich ganz hervorragend ist. Und in den letzten zwei Jahren hat sich schon so viel bei uns geändert bezüglich Lebensqualität, bezüglich Lebensstandard, dass ich genau weiß, dass wir in fünf Jahren genau da leben, wo wir wollen, wenn wir genug anderen Menschen helfen, auch ihre Träume zu verwirklichen. Und das macht riesig Spaß und ich bin super dankbar dafür.